Willkommen zu unserem Präsentationsvideo über das Tiesos-Projekt. Mein Name ist Ulysse Rossle, ich bin Professor für Digitalisierung an der Haute Ecole de Gestion Arc und gehöre zu einem Team, das aus Agnès gelber mirmont Thierry Jaco, Cédric Gaspeau und mir selbst besteht. Cédric Gaspeau und Ich bin Thierry Jaco, Je suis Enseignant an la Haute Mein Name ist Thierry Jaco, ich bin Dozent an der Haute Ecole Arc Conservation Restauration wo ich präventive Konservierung unterrichte und auch als Berater im Bereich der präventiven Konservierung von Kulturgütern tätig bin. Das Jesus-Projekt besteht aus einem System, das eine Anzahl von Prozessen zusammenführen wird. Deren Ziel ist es, den Umgang mit Kulturgütern zu verfolgen und zu dokumentieren, die durch eine außergewöhnliche Situation Schaden erlitten haben. Jesus möchte den unterschiedlichen Nützungsarten diverser Einrichtungen des Kulturerbes wie Museen, Archiven, Bibliotheken und auch als privaten Sammlungen gerecht werden. Die Idee dahinter ist, offen genug zu sein, um eine Vielfalt von Kulturerben, unterschiedlich große Institutionen und diverses Fachwissen über diese Objekte integrieren zu können. Die Bedrohungen, sind vielfältig und können von außen kommen, zum Beispiel durch eine Wetterlage oder eine Überschwemmung. Sie können auch durch Unfälle oder technisches Versagen verursacht werden, die Brände auslösen können mit dramatischen Folgen für die aufbewahrten Sammlungen. Es kann auch zu weniger extremen Situationen kommen, die auf Mängeln in der laufenden Betriebsführung zurückzuführen sind insbesondere bei der Rückstellung von Sammlungen, die wenig genutzt werden und über deren Inhalt man nur wenig weiß. Die die Folgen sind einerseits natürlich Schäden, die mit der außergewöhnlichen Situation direkt verbunden außergewöhnlichen sind. Aber es gibt auch Schäden, die bei der Übernahme der Objekte entstehen können, mit dem Risiko des Verlusts, der Trennung zwischen den Informationen über den Standort dieser Objekte und ihren Zustand und den Objekten selbst, die in einem Prozess der Rettung verloren gehen. In bestimmten Situationen muss eine Sammlung aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungswege aufgeteilt werden. Und bei jeder Gelegenheit besteht die Gefahr, dass die verschiedenen Teile nicht wieder zusammenzufügen geführt werden können. Wir haben festgestellt, dass bei einer Rettung gleiche Prozesse zum Zug kommen, unabhängig von der Art des Kulturerbes und der Institution. Es handelt sich dabei um Prozesse der Evakuierung und des Sortierens, unabhängig vom Kontext des Kulturerbes. Die an dieser Rettung beteiligten Personen haben natürlich nicht alle die gleichen Kompetenzen werden aber alle in gewisser Weise eine mehr oder weniger proaktive Rolle bei der Übernahme und Stabilisierung der Objekte spielen, die von diesem Schaden betroffen sind. Jesus stellt sicher, dass die Informationen, die während des gesamten Prozesses gesammelt werden, nicht verloren gehen. Dazu gehören insbesondere die Informationen über die Verarbeitung und den Zustand der Objekte, aber vor allem auch Informationen zum Standort der Objekte während des gesamten Prozesses, der mehrere Tage, Wochen und manchmal sogar Monate dauern kann. Im Institut für Digitalisierung verwenden wir Methoden zur Bedarfs- und Prozessanalyse, die auf den Menschen ausgerichtet sind, um neue Lösungen zu schaffen. Wir verfügen über die notwendigen Kompetenzen, um effiziente Prozesse vorzuschlagen und leistungsfähige Unterstützungsanwendungen zur Bewältigung von komplexen Geschäftsproblemen zu entwickeln. Um das in ihrer Verantwortung stehende Kulturerbe zu erhalten, benötigen die Institutionen bestmögliche Lösungen. Unsere Antwort auf dieses Problem ist die Entwicklung eines integrierten Systems, das standardisierte Verwaltungsprozesse für die Objektverfolgung kombiniert, welches auf unterschiedlichste Institutionen des Kulturerbes und der Kultur anwendbar ist und auf nationaler und sogar internationaler Ebene anerkannt wird. All dies mit einer prozessbezogenen IT-Anwendung, die effizient, einfach zu bedienen, robust und kostengünstig zu implementieren ist und die es ermöglicht, alle Bewegungen bei einer umfangreichen Verlagerung von Objekten oder bei der Handhabung von Objekten in Notsituationen aufzuzeichnen und zu dokumentieren. Im Rahmen von Diesos geht es darum, sich auf die Steuerung der Rettung oder Verlagerung von Sammlungen sowie auf die Verfolgung und logistische Nachverfolgung der Objekte von der Evakuierung bis zur Wiedereingliederung zu konzentrieren. Um besser zu verstehen, wie das Problem der Nachverfolgung von Objekten in außergewöhnlichen Situationen angegangen werden kann, haben wir im Jahr 2021 eine erste Studie durchgeführt. Während dieser Studie haben wir mit sieben Institutionen von nationaler Bedeutung und einer Expertin für präventive Konservierung zusammengearbeitet. Auf der Grundlage von Interviews mit jeder Institution konnten wir die gemeinsamen fachlichen Bedürfnisse der verschiedenen Institutionen identifizieren. Es ermöglichte uns einerseits, Prozesse für die Schadenssteuerung und das Objektmanagement zu erstellen, die auf bewährten Verfahren basieren und mit lokalen Bedürfnissen kompatibel sind. Und andererseits ermöglichte es uns, ein Modell einer IT-Anwendung zu erstellen, das zeigt, wie ein solches System funktionieren könnte und wie diese Prozesse konkret auf die Rettung von Sammlungen angewendet werden können. Wir haben mit unseren Partnern einen Workshop durchgeführt, in welchem wir die Prozesse und das App-Modell diskutiert haben. So konnten wir die Relevanz unserer Lösungen bewerten und mögliche Anpassungen vornehmen. In der ersten Phase des Projekts würden die verschiedenen Prozesse, die die Objekte durchlaufen werden, sowie auch die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer sehr genau identifiziert. Diese Phase war äußerst wichtig, um die Bedürfnisse der einzelnen Gesprächspartner und deren Interaktion im Rettungsprozess zu verstehen. Dadurch konnte ein Pflichtennetz erstellt werden, das all diese Bedürfnisse zusammenfasst und die Funktionalitäten beschreibt, die man von einem solchen System erwarten kann, um sowohl die Steuerung der Operationen als auch die Rückverfolgbarkeit und die individuelle Dokumentation der Objekte während ihres Parcours zu unterstützen. Wir konnten fünf Hauptprozesse identifizieren, die es ermöglichen werden, die Handlungen der verschiedenen Akteure während der Rettung von Kulturgütern zu modellieren. Für jeden dieser Prozesse haben wir eine Anforderungsliste entwickelt und die entsprechenden Rollen festgelegt. Auf der allgemeinsten Ebene gibt es zwei Prozesse, die mit der Steuerung der Rettung verbunden sind. Die Schadenseinschätzung und das Rettungsmanagement. Die Schadenseinschätzung wird zum Beispiel durch einen Alarm der Einsatzkräfte ausgelöst. Ziel dieses Prozesses ist es, die Art und das Ausmaß des Schadens zu bewerten, um die Evakuierung der betroffenen Sammlungen zu organisieren und einzuleiten. Der Prozess des Rettungsmanagements umfasst das operative Management der Rettung. Dieser Managementprozess wird während der gesamten Dauer einer Rettung kontinuierlich durchgeführt. Mit Tiesos wird es möglich sein, die Herkunftsgebiete der Objekte zu definieren, die Behandlungsstationen und Stabilisierungspfade festzulegen und den Fortschritt der Rettung zu verfolgen. Dies wird durch eine Reihe von vier Prozessen gewährleistet, die den Hauptschritten entsprechen, die jedes Objekt während der Rettung durchläuft. Es sind dies die Einsammlung, Sortierung, Behandlung und Zurückführung der Objekte. Der erste Nachfolgeprozess, der Einsammlungsprozess, zielt darauf ab, den Empfang, die Identifizierung und eine erste Dokumentation jedes evakuierten Objekts zu gewährleisten. Alle evakuierten Gegenstände werden eine eindeutige Rettungsnummer erhalten, mit der sie während der gesamten Evakuierung eindeutig identifiziert werden können. Objekte, die als prioritär erkannt werden, werden als solche gekennzeichnet, um eine geeignete Behandlung zu erhalten. Nachdem die Objekte gesammelt wurden, gehen sie in die Phase des Sortierens über. Ziel dieses Prozesses ist es, die Objekte wissenschaftlich zu beschreiben, ihren Zustand zu bewerten und die Behandlungen festzulegen, die zu ihrer Stabilisierung notwendig sind. DIESOS definiert eine Reihe von Stabilisierungswegen. Jeder dieser Wege durchläuft seinen eigenen Stabilisierungsprozess. Dieser Stabilisierungsprozess besteht aus zwei Entscheidungsebenen. Der erste Entscheid betrifft die Stabilisierungsmaßnahme selbst. Hier überprüfen wir, ob das Ziel der Behandlung erreicht werden kann. Der zweite Entscheid betrifft den Zustand des Objekts. Hier überprüfen wir den Zustand des Objekts nach der Anwendung jeder Stabilisierungsmaßnahme. Wenn das Objekt stabilisiert ist, wird der Prozess gestoppt. Andernfalls kann die Konservatorin, der Konservator, über weitere Stabilisierungsmaßnahmen entscheiden. Sobald die Objekte stabil sind, können sie wieder in die laufende Sammlungsverwaltung aufgenommen werden. Während jedem Schritt muss man auch Objekte berücksichtigen, die zusammengesetzt oder Teil eines Ensembles sind. Das heißt, dass bestimmte Objekte während des Ereignisses, der Evakuierung oder zum Zeitpunkt der Bearbeitung in mehrere Teile zerlegt werden können. Eine weitere Herausforderung besteht darin, ein Objekt zum Beispiel einem Objektensemble zuordnen zu können. Hierfür sind Prozesse zur Zusammensetzung und Zerlegung von Objekten vorgesehen. Schließlich stellt sich auch die Herausforderung der Verpackung und des Transports. Dafür haben wir einen Prozess entwickelt, der den Bereich abdeckt, bei welchem Gegenstände in Transportkisten verpackt, auf Paletten gelegt oder in die Lagerung gebracht werden und der es natürlich ermöglicht, Packlisten einsehen und exportieren zu können. Diese erste Phase hat gezeigt, wie wichtig eine spezifische Anwendung und effiziente Prozesse sind, um die Massenverlagerung oder die Rettung bedrohter Sammlungen zu gewährleisten. Unser nächstes Ziel ist es, die Managementprozesse zu konsolidieren und die DIESOS-Anwendung zu entwickeln, um sie allen Institutionen des Kulturerbes in der Schweiz zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck bereiten wir derzeit ein InnoSwiss-Projekt vor. InnoSwiss ist ein Organ des Bundes, das Partnerschaften zwischen Praxispartnern wie Unternehmen, Institutionen, Verbänden und Hochschulen unterstützt. InnoSwiss zielt auf wirtschaftliche oder soziale Wertschöpfung durch die Anwendung einer wissenschaftlichen Innovation durch wirtschaftliche oder öffentliche Akteure. Es ist ein Finanzierungsinstrument, das durch die Einbindung der Partner in das Projekt einen Multiplikatoreffekt erzeugt. Deshalb wenden wir uns heute an Sie. Wir würden es begrüßen, wenn Sie sich als Mitgliedinstitution durch Ihre Mitarbeit beim Projekt beteiligen und sie sich bei der Co-Konstruktion eines innovativen Systems im Dienste des Schweizer Kulturerbes einbringen würden. Was die Finanzierung betrifft, so ist das Grundprinzip von InnoSwiss, dass die Forschungs- und Praxispartner gleich viel zum Projekt beitragen. Die Praxispartner leisten also Arbeitsstunden für die Hälfte des gesamten Projekts und der Forschungspartner, das heißt die Fachhochschule ARC, leistet einen gleichwertigen Arbeitsaufwand, der zu 90 Prozent von InnoSwiss finanziert wird. In den meisten InnoSwiss-Projekten werden die restlichen 10% der Forschungsstunden vom Praxispartner finanziert. Da es sich beim DIESOS-Projekt nicht um ein gewinnorientiertes Unternehmen handelt, werden wir bei Innosuisse eine Befreiung von diesem Beitrag beantragen. Den Betrag zur Deckung der Kosten für die Organisation von Workshops, Schulungen und Übungen werden wir direkt bei den Kantonen beantragen. Das DIESOS-Projekt ist ein zweijähriges Projekt, in dessen Rahmen die Partnersinstitutionen an der Definition des Prozessstandards für den Umgang mit Sammlungen in außerordentlichen Situationen mitwirken. Sie erhalten eine Schulung zum neuen Rettungsprozess und können uns durch Ihre Teilnahme an den verschiedenen Workshops und Übungen helfen, indem Sie die Entwicklung der Anwendung und die Entscheidungen in Bezug auf das DIESOS-System beeinflussen. Der dafür benötigte Arbeitsaufwand beträgt rund 120 Stunden pro Institution. Formal gesehen verpflichtet sich Ihre Institution gegenüber InnoSwiss durch einen Unterstützungsbrief. Wir suchen etwa 30 Institutionen, die bereit sind, sich dem Projekt anzuschließen, damit die Ergebnisse unserer Arbeit die Vielfalt der Schweizer Institutionen des Kulturerbes repräsentieren. Das dieses projekt entstand aus dem Wunsch heraus, ein einfaches Werkzeug zu schaffen, um auf eine Situation zu reagieren, in der es meistens zu einem erheblichen Verlust von Kulturgütern kommt. Es soll in der Tat ein Fahrzeug werden zur Hilfe und Unterstützung während des Prozesses zur Rettung von beschädigten Kulturgütern. Das ist die Philosophie, die hinter diesem Projekt steht. Die Nachverfolgung von Objekten ist ein wichtiger Teil der komplexen Rettung als Ganzes. Es ist letztlich das Herzstück von Jesus. Um sich an unserem Projekt zu beteiligen, benötigen wir ein Schreiben, in dem Ihre Institution erklärt, dass sie die 120 Stunden für die Teilnahme am Jesus-Projekt aufwenden wird.